Dann kommen wir zu Punkt 53, Plusempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Die Kollegen der LINKEN bitten darum, dass folgende Petitionen getrennt abgestimmt werden. Stimmen wir zunächst ab 16.79 aus 19. Wer ist dafür? – CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP und SPD dagegen. – Keine Enthaltung? – Die Linke. damit beschlossen. Beschlussempfehlung, dann 2139. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90DIE FDP. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? DIE Damit beschlossen. Dann die, üblichen Beschlussempfeh die restlichen Beschlussempfehlungen. Die üblichen und restlichen zu den Petitionen. Wer stimmt zu? CDU, SPD, das ganze Haus. Einstimmig so beschlossen. Dann kommen wir zu den Punkten Beschlussempfehlung ohne Aussprache. Das ist Tagesordnungspunkt 47. Beschlussempfehlung im Bericht des Innenausschusses. Antrag der Fraktion der SPD betreffend Landesaktionsprogramm gegen Salafismus usw. Berichterstatter ist der Kollege Franz, der dankenswerterweise verzichtet. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD und Linke. Wer enthält sich? FDP. Damit beschlossen. 48, Schlussempfehlung Bericht des Innenausschusses, Antrag der Fraktion der FDP, Islamische Radikalisierung usw. So wer stimmt zu? – CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN – Wer ist dagegen? – FDP, wer enthält sich? – SPD und LINKE – Damit beschlossen. 49, im Bericht des Innenausschusses, Dringlicher Entschließungsantrag, Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Extremistischen Salafismus usw. So wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? – SPD. Wer enthält sich? – FDP und LINKE. Haben damit so beschlossen. – 50. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Antrag der Fraktion der SPD. Internationale Bauausstellung. Wer stimmt? – Berichterstatter Kollege Lenders. – Er verzichtet auch. Der ist gar nicht da. – Wer stimmt zu? – CDU, GRÜNE, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE – Damit so beschlossen – und 51. Die des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung – Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Wer stimmt zu? – CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? – Keine. – Wer enthält sich? – FDP und DIE LINKE – Damit so beschlossen. Alle anderen Punkte gehen in die Tagesordnung, nächstes Plenum. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Gut, dann ist das so beschlossen. Dann darf ich Sie abschließend zur Plenarsitzung noch darauf hinweisen, dass die Trauerfeier für unseren Freund Günter Schork am Donnerstag, 17. März um 14.30 Uhr in der Trauerhalle Waldorf Kelsterbacher Straße, 84 bis 88, stattfindet. Sie erhalten natürlich alle noch ein entsprechendes Schreiben mit entsprechenden Informationen. mich bei Ihnen. Ja, bitte, Frau Kollegin dann. Herr Präsident, wir hatten vorher noch gebeten, dass der Punkt 44 abschließenden WKA kommt. Bei mir nicht. Aber da gucken wir einmal. 44 Antrag der Fraktion der CDU BÜNDNIS 90 /DIE Grünen, Exzellenzinitiative weiterentwickeln. Abschließen in den WKA. Probleme? Keine. Ist so beschlossen. Dann darf ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Abend. Die Sitzung ist geschlossen.